Der Pendel, der so, Planbesprechung. Los, los, los. Leroy. Le ich wollte ja gerade sagen, Leroy. Ne, warte, okay, Planbesprechung. Ja du, Werwolf. Er. Ja. Mir. Wenn die Skelette kommen und ich werde ins geld verwandelt, gehe ich auf die Skelette. Okay. Wenn ich tot ich... bin, du wiederbeleben. Wenn das geht. Ja. Oh gut Lass den ein bisschen hierhin laufen. Ne? Ja, nicht zu weit. Ey, wenn du zu weit zurückgehst. Äh, ja, aber hier so ungefähr. Das bedeutet, dass du, dann auch, äh, du willst dann immer nach hinten denken wenn du zu weit nach hinten gehst, dann ist der. Ja. Da äh, ja, kommt schon. Oh, meine werwolf ist noch nicht fertig, da, ich halt, die ist tot, es tot, und zu und sterben. Sterben. Yeah. okay ich werde mal ich gehe mal ein bisschen zurück ich kann meine tränke einsetzen sehr gut so gehe nicht zu weit dahin muss die dinge auf dich locken kann gar nicht blocken ja super so, ja, ich weiß gar nicht da so, sehr gut, ich dachte, ich kann Ja, aber ich dachte, 30 Sekunden. Weiß, nicht. Daniel, nicht zu weit in die Richtung. Nee, ich ich so locker Geh auf den und, Mann. Ja, ich will das Skelett ausschalten. Ich hab doch gesagt, ich gehe auf das geld los. Okay. Irgendeiner muss den kaputt hauen, sonst er denn? natürlich auch ein bisschen auf dich zu locken. Ja, okay, man kann doch normal angreifen, wenn man einfach nur antippt, ja super. Ja, du kannst schlagen dann, aber dann zurück ich will. Doch irgendwie schon, er macht voll viel Schaden bei dem. Alter. Lass mich euer Haus Aber ich dachte irgendwie 30 Sekunden. Ja, ich aber. weiß nicht, weil ich das dann auch. So kann man sich halt irgendwie, weißt Aber also, ich hab mal aber Vielleicht wird tot. Ich hoffe sehen so. Ah. Scheiße, nein! Oh bitte. Oh, nein! Nein! <lacht> <lacht> oh. nee, Scheiße! Nee, noch beinahe. Oh, ich glaube, ich habe aus Versehen auf R gedrückt. <lacht> oh. Ja, super. Und jetzt? Ja, weiter. Ja, ich habe keine Ultimate mehr. Ja, machen wir ihn eben so. Oh. Schießt auch ab und zu mal auf die. Mann, ich wollte mich gerade oh. überlebt das doch ja, aber das mir den Sack. ich bin derjenige der fräckte aus irgendeinem grund also hm. gar nicht, was du hast, ne? ja ich würde mich trotzdem mal bei den jensten zu sein Beschwert er sich er hat ja ein Skelett, ist, ich frag sofort, wenn ich ein Skelett bin. Er so läuft ja einfach chillig durch. meine okay, Nicht er oh oh. Oh, so fast und der ist wieder ab. Oh. <lacht> oh. Drei, da doch mein Fläche Gott! Ich versuch lieber nicht, dich wieder zu beleben, da. wieder ablebt dann werde ich direkt verwandelt. Also, na ja, den noch ein bisschen kaputt. Ja, das ist ja wenigstens eine Ablenkung für den. War verrückt doch. Einmal oh, ja Oh Alter. Errungenschaft. Ja. Ja, ich habe geschafft haben. Ey. Yeah. Ich habe 170 ja, was... von 200 jetzt. Ups. <lacht> War schon wieder im Menü. Okay. Ich 570. Okay. Wow, ich bin sogar am Ausgang direkt. Geil. Alles hat funktioniert. Nach klar. Ja, Ist gestorben? Ja. Also habe ich nicht dann lieber auch. weil da irgendwo unter. Dann kommst du direkt hier am Schiff wieder. Niemals dieser neue Hassfeind ist die mit dem Schwert da. Ja. der ist derselbe Bullshit, nur schlimmer. Aua! Habe oh ich hab nicht mal erreicht. wo so, ist weg bei mir. Wieder halt mich. mir mich nicht an. <lacht> hey, was Was ist das für eine Reaktion auf menschliche Freundlichkeit? Ja. Ja, hoch. Der verletzt sich, da kommt der Notarzt. Fass mich nicht an. Ja, ich habe die Leute völlig gekillt. Was machst du jetzt? Danke. Du würdest doch den Notarzt ablehnen, wenn er kurz vorm Verrecken. Fass <lacht> mich nicht an, ich will sterben. Fassen Sie mich nicht mit Ihren Gummihandschuhen an. Sie dürfen mich nur mit ihrer dummen Brüdern. Ich habe Erfahrung von langen Zungen umwickelt zu werden. <lacht> <lacht> Sieh, Senor. Wollen das noch schätzen? Der alte Wackel. Ah. <lacht> ich frage mich, wen der jetzt zimmelt, ey. <lacht> <lacht> ja, im Moment, wenn der dann herausgefunden hat, hat sein geliebter Partner vor der Freakins, ey. <lacht> Oh, dieser Moment, wenn er welches herausgefunden hat, dass er seinen Leuten nicht trauen kann. Nein, der Grin, dieser Achting. Hätte ich verraten. Genau, die war okay, die war gut, die war ein gutes Mädchen. Ja, weil du voll hier manipuliert hast und so. Ja klar. Ich habe dich zu meinem Ebenbild gemacht, wer ist besser als ich? Ich hatte einen Eierhelm und einen bademantel Ja. Das war doch dein Hauptaufgabe, wenn ich mir einen Kick vom Irgendwie waren wir hier schon, oder? Oh, ja. Warte. Weil da ein leerer Himmelschirm ist. Oh Gott, wo sind die Bosse hier und so? Ach der da. <lacht> Eifresser. Ich habe den gerade schon geplündert irgendwie. Vielleicht kann den Laden hier noch mehr. Das ist viel Schwacke. Ah guck mal, Champion Punkt. Ich sehe schon deinen. dein V. Ja, ich sehe deine Krone. V. <lacht> Wir sind gar nicht so weit voneinander weg, was soll... Ich suche jetzt meinen Weg auf der Karte. Immer ein gutes, hier ist noch blaues Gebiet. Oh Gott. <lacht> Verdammt. Wir sind genau vorm Tor. Wie soll ich mir da vorbeikommen? Äh... Ich bin einfach... Die haben mich bestimmt nicht gesehen. Wir müssen ja eigentlich beide in die Mitte. Hin. Also macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn, einfach aufeinander zu rennen. <lacht> Merke ich gerade. Ja, aber da fühlt ich mich nicht mehr so alleine. Wir sind ganz lauter große Kinder. Das ist wie wenn ein kleines Kind auf dem Spielplatz bist. Ausgebert, lass uns geil. Und deine Hose. Gott, ich will jetzt meine Hose. Ja, hier, ey. Gott. Ja, mein Wolf ist auch schon angepisst. Ich weiß ja, wo wir hin müssen, aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Wir sind so die sauren ding da. Oh Gott, verdammt. Die oh, was ist los? Wir überall abgeschossen, aber von NPCs, glaube ich. Okay, lauf weg, geil, lauf. Weg. Ja, ich muss hier durch. Wo bin ich? ich jetzt auf die linken Seite. Na gut, Bist du über den blauen Berg, oder wo bist du? Ah, es muss ja auf der anderen Seite sein. Ja, danke. Ja, sehr gut. Ja. Ich muss jetzt erstmal sitzen. Hier kann man nicht sitzen. Das ist ein Beschiss.